Mein Name ist Lisa Hanold. Ich unterrichte im Lernquadrat Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik und Latein und studiere an der Wirtschaftsuniversität internationale Betriebswirtschaftslehre. Ich selbst war auch einmal Schülerin beim Lernquadrat und habe Nachhilfe genommen. Danach habe ich mich eben neben dem Studium beworben beim Lernquadrat als Lehrkraft. Und dann wurde ich kontaktiert und so bin ich eigentlich zum Lernquadrat dann als Nachhilfelehrerin gekommen. Meine erste Nachhilfestunde im Lernquadrat ja, war neu, unsicher ein bisschen. Wie sind die Schüler? Weil man sie aus der Schule kennt, dass nicht immer alle sehr motiviert sind. Und, und. Aber hier sind die Leute ja freiwillig und, und wollen auch vor allem lernen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Schule auch vor allem. Und eben das ist Ungehemmte und das Freie und man darf Fehler machen und man wird nicht benotet. Die Betätigung hier ist eigentlich total flexibel. Man kann wöchentlich Nachhilfe geben, man kann aber auch sagen, in diesem Zeitraum kann ich jetzt gerade nicht, weil ich Prüfungsphase habe weil ich sehr viele Vorlesungen habe. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Intensivkurse zu machen. Das habe ich jetzt vor allem jetzt bevorzugt. Intensivkurse sind fünf, also fünf Tage die Woche ein Kurs täglich, um die zweieinhalb Stunden circa wo eben die ersten drei Tage der Stoff durchgenommen wird und auf alle ähm, Schülerinnen eingegangen wird. Dann am vierten Tag gibt es einen Probetest sozusagen, um für die Schüler und Schülerinnen zu sehen, wo ist mein Stand, was habe ich mitgenommen und am Freitag wird danach besprochen und die letzten Lücken sozusagen gefüllt. Lernquadrat hilft mir dabei, meinen Unterricht zu gestalten, indem es eine breite von Material zur Verfügung stellt. Wir haben einen PC im Standort, wo man jederzeit Sachen ausdrucken kann und, und das googeln kann oder eben vor allem auch Matura-Formate ausdrucken kann, aber auch jede Menge an Büchern von der ersten Klasse Volksschule bis zur Matura von nicht nur von AHS, sondern auch BHS, HACH, HTL, alles einfach. Es macht Spaß, es ist, äh, bereitet mir Freude mit den Kindern zu arbeiten und vor allem eben vielleicht so Fächer wie Mathematik und so dann über die freundliche Seite darüber zu bringen und auch da den Leuten zu zeigen, das ist gar nicht so ein schreckliches Fach zum Beispiel.